Level 4, Cloudy Park. Hier sind wir stehen geblieben in Kirby's Dreamlet 3. Zusammen mit Nago und dieser... Uh, Sturmwolke, wie es scheint. Was ist denn hier für, bitte für Gegner? Verdammt. Müsst wir aufpassen. T. Okay, T. Ah, genau. Deswegen sollen wir eigentlich aufpassen. Dann kopiere ich euch halt. Und mache euch mit meiner neuen feuer nach. Auch wenn ich mich gerade ziemlich treffen lasse. So viel zum maxi tomate die wir letzte Folge eingesammelt haben. Na gut. Aua. Das mich ja wirklich von allem treffen. Ich meine, okay, tue ich eigentlich immer, aber. Psst. <lacht> ja, wenn es geht, würde ich heute ein bisschen gerne durch die Level durchrushen. Denn da wir noch einiges vor uns haben, denke ich, ist es schon Vorteil, wenn wir das tun. Und wow, das ist aber ziemlich random, wie die aus dem äh, Ausbar hier haben und wie die einfach aus dem Himmel geschossen kommen. Aber... Ich meine, wenn ihr mich schon so fragt, dann nehme ich halt kein. der irgendwie jedes zweite Ability die gleiche Attacke hat. Ich meine, das hier haben wir schon bei mindestens zwei verschiedenen Dacken gesehen, die exakt genauso funktionieren. Höh, das kann ich durch die Wand schießen? Hab ich das gerade gesehen? Ich glaube, ich habe das wirklich durch die Wand geschossen. Okay. Wusste ich, nicht, dass das geht? Okay, da weint hier, damit das Wasser <lacht> erhalten bleibt. Kann doch nicht machen. Ja, schaut ihr? Seht ihr Wir können doch durch die Wand schießen. Okay, interesting. Okay, gut, mit keinen komme ich jetzt hier nicht an die Sterne dran. Außer ich besmantel ihn kurz, aber das dauert mir zu lange. Ich brauche doch keine One-Ups. Ich gehe doch nie down in diesem Spiel. Ich lasse mich nur von jedem zweiten Gegner treffen. Mehr doch nicht. Mehr nicht, Freunde. Schaut, ich habe es doch noch überlebt. Easy. für Babys. Und ich habe jetzt schon gesehen, wo ich lang muss. Und zwar nach links. Und nun nach rechts. Und nun. Bam, bam, bam. Äh. Ah! Unter Beschuss. Oh, Minigame wieder. Äh, äh. Was soll ich mir merken? Weiß ich nicht? Okay, neuer Versuch. Ist es das gleiche oder ist es was anderes? Ne, ich glaube es ist das gleiche, ne? Ja. Okay, ne ich schätze nicht, gar nicht. Ein Silberner. Der Silberner hat mich jetzt total abgelenkt. Aber ich hab geraten, das war richtig. Boah. Das ist echt schwieriges Minigame. Warte, ich, ich, ich muss mich jetzt konzentrieren. Was? Wie schnell? Sieben! Nein! Äh was? Ich ich, ich habe doch sieben gesagt. Ich schüte nicht. Nein, nein, nein. Ich habe alles first try richtig gesagt. Ja, ja. Richtig. <lacht> oh man. Wow, wow, ich kann ja kaum was sehen. So ein Sturm. Ah, oh, das ist ja echt schlimm hier. Und warum sieht der Hintergrund eigentlich so hyperrealistisch aus? Das ist einfach wirklich echte Bilder von der von ein paar Wolken, die sie gespreizt haben. Was ist mit den Farben und allen? Wollen wir auch welche brauchen? Ich, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder sterben. Äh, ich meine, ich sterbe nie. Ich, ich würde doch nicht sterben. Oh. Oh. Aua. Na gut, aber jetzt werde ich nicht mehr wieder sterben. Das war das war nur ein Ausrutscher, ne? Verpasst. Zu oft. Dun, dun, dun. Warum sind die Soundeffekte so laut im Vergleich zu der Musik? Hört das nur mir auf oder... Na wie auch immer. Uh. Ah! Noch drunter huschen und der fette Gabi der das schon hin hier und mal die Feuerbility mit dem kann ich nämlich schön durchrushen. lass mich bitte nicht von den Gegnern treffen danke verschwindet mal bitte Ich hab gesagt ihr sollt verschwinden in du, du, du, du, du, du. aber das ist wirklich so das meiste Level Design hier in, in dem Spiel und das mag ich irgendwie nicht das ist einfach nur Berg hoch, berg runter, berg hoch, berg runter, überall die gleichen Gegner, überall das gleiche aufgebaut und, äh, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber immerhin war das Level ziemlich kurz, damit die kleinen Kinder genug Chancen haben an diesem Minigame, und ich schnapp mir jetzt hier vorne erstmal was zu trinken, klug, ich bin ja schon voll, oh, ich dachte ich wäre irgendwie low, low uns gegen, <lacht> whatever, äh, eine Mango? Aprikose? Orange? Keine Ahnung. Aber wow, der Hintergrund sieht echt richtig cool aus. Kirby ist entspannt. Denn er kriegt das hier easy hin. Und warum ist ja eigentlich nichts los im Level? Hey, warte auf mich! Wen nehmen wir hier? Ich, ich würde sagen, weil das hier so ein Fluglevel ist, ist es wahrscheinlich mit ihm besser, weil Chuchu ist sehr schlimm äh, zu bewegen, wenn es darum geht zu springen. Sie kann nicht wirklich gut springen. Aber Q. Q, Q. Wow. Der kriegt das besser hin. Bam. Bam. Aua. Auch wenn das jetzt nicht mehr kann, konnte er das mal. Verdammt. Mann. Was soll denn das? Ich bin doch sonst nie so schlecht. Also, nicht so schlecht. Also. Egal. Egal, warte, warte, warte, warte. Ja. Was war denn? Ich glaube, wir war ein Stern oder so, oder? Bam. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Als Andenken. Und das ist eine coole warte, mit ihm, glaube ich. Das ist eine ziemlich nice. Ability. Gib mir mal die Sterne, Bruder. Ich brauche die One-Ups. Mit denen komme ich länger durch das Leben. Ja. Oh, meine Ability, meine Ability, meine Ability. My ability. Ah, hab sie wieder. Ah! Oh, was ist ein Chaos? Oh. Kann ich mich mal einmal von nichts treffen lassen. Ist es möglich oder ist es unmöglich bei meinem Skill? Also in Klammern Skill. Ne? Oh, das ist eine Maxi-Tomate. Yeah! Aua. Yeah! Fast fully healed! wunderbar das tat weh, das fand ich nicht okay bitte gib mir meine Ability zurück ich kann ohne die nicht leben dauer ich sterbe noch nein ich brauche meine Ability Leute das läuft echt nicht gut oh man so viel zu ich will heute durch Level durchwaschen und sterbe hinter jeder zweiten Corner Ah, oh Mann! Von wo kommen die denn überhaupt alle? Schwindelt! Die Spinne wieder! Mein Gott! Du, uh, eine Mumie! Fliegende Mumie! So sah es gerade aus! Da ist es schon wieder! Und ich sterbe! Ich darf nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Muss beweisen, dass ich Skill hab! Also machen wir jetzt genau hier diesen Raum! Also, ab jetzt! F zumindest. Oh mein Gott. Verschwinde. Wo muss ich lang? Ist unten was? Oh ja, unten ist die ganze Zeit was gewesen. Oh, Bosskampf. Och, nee. Ernsthaft? Ein Bosskampf mit mir? Äh. Uh, da uh, schießt irgendwas. Ich was. Okay, hab ihn einmal getroffen. Noch einmal. Und oh, ich hab ihn. Brauchst du deine Ability? Äh. Uh. Ich habe jetzt aber leider nicht bekommen. Was? Was? Ich habe die... Sachen eingesammelt, I guess. Oh, wow. Ich weiß nicht, was ich da eingesammelt habe, aber ich habe irgendwas eingesammelt. Und die Gegner sehen ein bisschen komisch aus. Äh. Aua. Die Gegner sehen ein bisschen komisch aus mit ihrem weißen Mantel. Okay, sorry, denn den, den, das hätte ich nicht sagen sollen. Äh, uh, whatever. Das Level ist sehr komisch. Sehr komisch aufgebaut, indeed. Ich finde das so nervig. Die teilen sich so ein Dreier auf und dann noch dieser Wind, der mich direkt reinschubst. Was soll denn das? Und hier ist schon das Ende. Warte, war das jetzt richtig irgendwie? Habe ich irgendwas richtig gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich richtig gemacht? Also, ich habe es auf jeden Fall richtig gemacht. Er ist glücklich. Niemand gut, alles gut. Oder was auch immer er darstellen soll. frag mich nicht. Absolut kein Schimmer. Und come on. Ich wollte immer Heilendes bekommen und krieg da den Stern. Whatever. Hey, schaut mal, Ricks Freundin. Dann brauchen wir auf jeden Fall Rick in diesem Level. Hier in den Pillars. Lebt sie wohl? Oder ist zumindest gerade hier zu Besuch? würden uns vielleicht anfeuern, dass wir das Ganze Böse aus Planet popstar schaffen. Ah, bam. Genau, wir können auch auf Gegner springen, auf manche. Habe ich glaube ich nie gesagt, aber auf manchen Gegnern kann man springen, nur ich springe halt mal seitlich immer. Deshalb sieht das immer so aus, als könnte man nicht springen auf Gegner. So, seht ihr man kann auf gegner springen aber nicht seitlich an gegnern dran springen so wie ich es immer mache und jetzt auch gerade leider außer Versehen gemacht habe wo ich euch zeigen wollte whatever Ich glaube, ihr wisst was ich meine Können wir einfach den hier machen einfach den kick den roundhouse kick oh. ja. ja ja ja dann nehme ich halt die feuer ability ich wollte eigentlich mein hey ich meine, ich bin ich gerade behalten, aber was soll's. Was soll's. Ich hätte jetzt auch die Besen-Ability nehmen können, aber mit Kirby ist sie nicht so gut, meiner Meinung nach. Ist hier noch irgendwas? Okay. Ganz unten ist maximal. Jetzt muss ich spammen, damit ich hier wieder hochkomme, Sonst kommt man hier gar nicht hier hoch und Kirby mir auch schon was und damit geht die ab. Das ist ein Blick zu Und hey? Ich meine klar. Q cool, würde hier mehr Sinn machen, aber ich weiß jetzt schon, dass die Challenge daraus besteht, Rick mitzunehmen. Also nehmen wir Rick mit und die Challenge wird hier sein, nicht runterzufallen. Und das war richtig knapp gerade. Oh Gott, das ist wirklich schwer. Ich fühle mich wie eine minecraft Jump Run. aber ich muss mit Steuerkreuze-Jump'n'Run machen. Ja, so fühle ich mich gerade. Aber noch geht's. Hast du noch eine neue Ability für mich? Naja. Warum denn auch nicht? Also, das Level ist wirklich anxiety pur. Das Level ist die Definition von Anxiety. Ah. Ah. Was? Was? Hä, der kann doch gar nicht hochkommen. Hä? Nee, jetzt mal ohne Witz. Wie will er denn bitte diesen Jump schaffen? Das geht doch gar nicht. Ach komm, ich springe auf die Gegner drauf. Das war noch nicht seitlich. Niemals. Aber jetzt mal ohne Witz. Diesen Jump. Das geht nicht. Oder kriege ich den nochmal? Nee, oder? Spätestens hier wäre ich mit ihm gestorben. Hier kommt er auf gar keinen Fall durch. Oder hat er vielleicht eine Ability, mit der er fliegen kann? Nee. Nee, eigentlich nicht. Ich kann nicht fliegen. Das ist ein Hamster, verdammt. Ich kann nicht fliegen. Wie hält sie mich? Trotzdem ist das komisch. Ist hier unten noch irgendwas oder sterbe ich einfach? Ich habe gedrückt. Mehr sah ich dazu nicht. Das macht mich wütend. Generell die Welt macht mich bisher ziemlich wütend, muss ich sagen. Weil die Level alle ziemlich nervig sind. Die letzte Welt war schon nervig, aber die. Boah. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Wow. Ja, hier ist das Ende des Levels. Ich, das muss ich nachschauen. Wie soll man bitte Rick bis ans Ende des Levels gehen? Der kann doch nicht fliegen, oder? Warum sind die so? Oder ist das nur Licht? Naja. Ich schau mich mal um. Aber frag mich nicht. Ich wüsste ich, ich, ich, es nicht. Ich, keine Ahnung. Absolut kein Blassen schimmer. Okay, scheinbar, das wusste ich wirklich nicht. Das wusste ich noch nie. Scheinbar kann Rick wall jumpen. Einfach so. Der kann das. Der kann einfach hochklettern. Und hier auf die Gegner kann einfach drüber bouncen. Also, das darf ich kommen können, aber dass er walljumpen kann? Das wusste ich wirklich nicht. Und. Äh, ja. Jetzt versuchen wir es mal so, dass er zu schaffen. Ja, meine Bild ist jetzt weg, dann ist es halt. Und deshalb ist das einfach auch so strukturiert, wie es strukturiert ist. Man kann eigentlich mit Rick gar nicht runterfallen und sterben, wenn man das jetzt hier weiß. Ich wusste es vorher nicht. Und jetzt macht das Level-Design noch viel mehr Sinn, dass man mit ihm einfach überall hochklettern soll. Naja, haben wir jetzt alle was Neues gelernt. Außer ihr wusstet es alles schon vorher. Und das tut ihr wahrscheinlich. Hättet ihr mal was schreiben können, oder? In den Kommentaren. Hey, Rick kann klettern. Hat niemand von euch getan. Schämt euch. Nein, Spaß. Du, du, du, du, du, du, du, du. Ah, Okay. Jetzt ist sie glücklich. Yay, beides wieder fein. Wow. Warum werden weibliche Charakter eigentlich mit einer Schleife gezeichnet? Oder halt anerkannt. Whatever. Yay, wow. Und. Statt irgendwas Hilfreiches kriegen wir einen Stern. Naja, dann machen wir zumindest noch heute das letzte Level dieser Welt, wo wir scheinbar wieder an einem Poseteil helfen müssen. Zumindest sieht es so aus. Die leben ja alle gar nicht mehr. Die sind irgendwie versteinert. An die Wand gemalt schon. Irgendwie. Hm. Ja, Rick wird sowieso gleich weg sein. Wo <lacht> meine Lebensanzeige. Huh. Uh. Okay, da schießt irgendwas Unsichtbares, glaube ich. Ja, da schießt irgendwas Unsichtbares. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es zu viel auf dem Bildschirm ist, dass man es nicht sieht. Kann sein, ich weiß es nicht. Danke, Magier. Gut, dass wir uns ducken können, oder? Jetzt kämen wir hier nicht so schnell durch. Und ducken. Boah. Oh. Not bad. Not bad, Rick. Ich brauch gar nicht ducken. What? Ich brauch gar nicht ducken? Um dem auszuweichen? Oh, knapp. Knapp Ja, welchen Charakter hole ich jetzt? Ist halt die Frage. Was gibt es in den anderen Türen? Zeig mal. sag mal, was es in den anderen Türen gibt. Ob da noch mehr Buddies sind. Achso, hier war wahrscheinlich jetzt Rick gewesen, oder? Ich meine, ich kann ihn ja erstmal noch behalten. Warum auch nicht? Rick singt hier für uns. Seine echte Stimme. Kernen. Auf jeden Fall. Verschwende! Was hast du hier versteckt? Nichts. Also, Sterne kann ich schon gut gebrauchen. Für ein paar One-Ups. So schlecht, wie ich mich anstelle, habe ich die nötig. Ja. Yeah. Aber noch bin ich nicht gestorben, Freunde. Noch bin ich nicht gestorben, ja? Noch bin ich nicht gestorben! Aber das könnte sich jederzeit ändern. Aber Rick macht einen guten Job. Das muss ich ihm lassen, der macht einen guten Job. So, wie gut bleibt es? Wie gut bleibt es? Und hey! Okay, wir müssen uns wahrscheinlich eine Form merken. Eine sehr komische Form. Äh, Master Sword Podeste. <lacht> so geil ist mir am einfachsten merken. Komm ah! ich hier nochmal raus? Ah oh, ne, man sieht, wo die sind. Man, man sieht, wo die rauskommen werden. Ah, oh, gruselig. Ich mag die nicht. Oh. Was? Ich bin doch... Äh, ich bin doch auf die draufgesprungen. Wohin es auch geklappt. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass das jetzt diesmal nicht geklappt hat. Oh, ach so, ja klar. Ich hätte doch einfach als Kirby durchdashen können. Oh. Okay. Uh. Ich glaube, ich hab's jetzt schon falsch, oder? Uh. Ich glaube, ich hab's falsch. Jetzt ist es ein Mittelfinger ich muss nochmal zurückrennen. Achso, deshalb kann man ja auch durchrennen, damit man sich das nochmal anschauen kann. Aha. Ich versuch's nochmal. Ich glaube, jetzt ich ich's richtig. Also, das sieht für mich richtig aus, aber... Ob das jetzt stimmt, werden wir, schätze ich, herausfinden. Ich glaube, muss müssen einfach nur das Ende des Levels, oder? Richtig? Maybe. Das so, Level geht anscheinend noch ein bisschen weiter. Huh? Okay. Du, du, du, du. Wieso schießt jetzt eigentlich nur eine Kugel? Was soll das? Ne, okay. Habe ich mich vertan. Ich hoffe, das Bild war jetzt richtig. Ich musste das nochmal screenshotten, um zu schauen, wie der Typ nochmal aussah. Weil ich die ganze Zeit vergessen habe. Dann nämlich so eine komische Form. Und ja, ich meinte ja, so kann ich es mir merken, und alles pop, aber konnte mir doch nicht irgendwie merken. <lacht> naja, was soll's, ne? Was soll's. So, bam Bam, kann ich gut gebrauchen, wie ihr alle wisst. Und hier kriegen wir nochmal in dem Level. Aua. Hier in dem Level kriegen wir noch mal ein paar Abilities. Gut. Für die nächste Folge, wo wir dann den Bosskampf machen aus dieser Welt. Und dann zur, womöglich letzten Welt rüber gehen. Zumindest, also ein Stern hat ja fünf Seiten und wir sind ja bisher immer an eine Seite gegangen von einem Stern, also... Eventuell... Sobald wir keine, solange wir keine B-Seite haben hier... Soll das eigentlich denn die letzte Welt sein, oder? Oder vielleicht können wir auch in die Mitte, oder also sechste Welt, das kann auch sein. Oh, jetzt sind wir wieder im Anfangsraum, aber jetzt sind alle lebendig! Naja, okay, manche werden lebendig, nicht alle. Aber Das ist trotzdem cool. Du, du, müssen wir. Ja, komm. Ja, ich bleib doch extra stehen, meine Jüde. Meine Jüde. Lass mich in Ruhe. Nein? Hä? Das sieht doch so aus! What? What? What? Das checke ich nicht, das muss ich nachschauen. What the actual friend? Das muss ich jetzt nachschauen. Boah, nur weil der Typ umgekehrt ist und auf seinem Kopf steht. Man soll das andersrum machen, weil wie gesagt, er steht auf seinem Kopf. Also so geformt wie ein Tisch oder wie so ein, so, so ein Glas oder sowas. Oder so ein Kelch, keine Ahnung, irgendwie so. Okay. Hier steht er nämlich auch richtig rum. Weiß nicht, ob das vorher schon getan hat, aber hier steht er auf jeden Fall gerade richtig rum. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Beim nächsten Mal machen wir dann wieder einen Boss-Fight. Anscheinend darf ich sie nur machen am Anfang eines Parts. Was soll's. Haut rein.